Servus, wir sind hier bei der Marke Salomon. Bei mir steht der Herbert und wir haben einen spannenden Ski dabei. Wie ist der Ski einzuordnen? Also wir haben einfach unsere Serie, nennt sich komplett im Prinzip die S-Serie, also in dem Fall dieser S-Race haben wir jetzt gerade vor uns. Der Name sagt schon, ist Racing-Technologie, wird aber im Prinzip etwas entspannter gefahren. Wir haben hier unseren Edge-Amplifier, der ist unterbrochen bei den kürzeren Längen. Das nennt sich dann SL-Amplifier und der macht den Ski ein wenig weicher. Und Das ist eigentlich so die Kleinigkeit, Gingen wir am um richtigen Rennski, der ich viel steifer dann auch unter der Bindung wäre. Ein super Ski für eine tolle Pistenperformance und genau da schauen wir jetzt mal hin, wie er sich auf der Piste macht. Bei mir steht jetzt der Olli wieder von SOS Sport Braunschweig. Und der Olli hat von Salomon den S-Race Rush SL getestet. Olli, wie war dein Eindruck? Also der Ski ist seit Jahren eigentlich so mein Geheimtipp an meiner Skiwand. Wenn jemand einen Slalomski ski sucht, der sehr spritzig in der Kurveneinleitung ist, aber trotzdem eine unheimliche Stabilität in der Kurvensteuerung vermittelt, ist das die Nummer eins für meinen Geschmack. Ein richtig geiler Ski. Und wie siehst du die Zielgruppe? Sportliche Fahrer, die geschnittene Kurven fahren wollen. Sehr harmonisches Fahren mit dem Ski. Also wirklich für einen sportlichen Fahrer wüsste ich jetzt gerade nicht, was ich auf so einem Hang, schön präparierte Piste, anderes fahren wollen würde. Also genau was für uns beide. Für uns beide, genau richtig. <lacht> Viel Spaß. Noch. Dankeschön, dir auch. Danke.